Jesus antwortete und sprach zu ihm, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn wir in der Liebe von Jesus sind, sind wir frei von der Macht der Sünde, wir sind nicht mehr von unserem Körper versklagt, können der Sünde widerstehen, durch Jesus, in dem wir sind. In Römer Kapitel 7 er schreibt Paulus, wie es ist, wenn wir nicht in der Liebe von Jesus sind. Er schreibt da konkret am Anfang, ich muss menschlich davon reden, wegen der Schwachheit eures Fleisches. Und außerdem, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Das heißt, dass das Nachfolgende, was ich gleich vorlese, wirklich so gilt, es würde er gerade im Fleisch leben, nicht im Geiste. Also das würde er nicht in der Liebe von Jesus sein. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Das verübe ich. Er schreibt Paulus, wenn wir im Fleisch sind, so nicht im Geist, nicht in der Liebe von Jesus, dann tun wir selbst die Dinge, die wir nicht wollen. Da lebt die Sünde in uns. Wir vollbringen Sünde. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht in der Liebe von Jesus sind. Denn wenn wir in der Liebe von Jesus sind, gibt Gott uns die Kraft, der Sünde zu widerstehen. Und dann müssen wir nicht mehr unserem Körper gehorchen. Dann müssen wir nicht mehr Sünde leben. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft worden sind, in seinen Tod getauft sind, sind also mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod. Damit gleich wie Jesus Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Das heißt, unser altes Ich ist gestorben mit Jesus, die altes sündige Natur. Und gleichzeitig sein mit Jesus seine Auferstehung auch lebendig gemacht worden. Zu einem neuen Leben. Im Geiste. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist. Nämlich der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sein, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wir sind neu, frei von der Macht der Sünde, weshalb wir nicht mehr in Sünde leben sollen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Ton auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll man die Sünde nicht beherrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Unser Körper steht unter dem Gesetz, aber unser neuer, wiedergeborener Geist, der steht unter der Gnade. Und nur durch die Gnade Gottes ist es möglich, dass wir nicht mehr in Sünde leben hat wir nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist leben sollen. Wir sind frei von der Macht der Sünde. Das heißt, wir können uns selbst dazu entscheiden, ob wir sündigen oder nicht. Es gelingt uns aber nur, wenn wir in der Liebe von Jesus bleiben. Wir bleiben in der Liebe von Jesus, wenn wir nicht nur hören, was Gott sagt, sondern auch das tun.